246 Jahre ist es her, dass Machtplanet Pluto zum letzten Mal durch das Freiheitszeichen Wassermann lief und die Welt veränderte. Das war eine Zeit des Umsturzes und der Befreiung. Nun steht Pluto wieder an der Schwelle zum Wassermann und auch diesmal wird die Freiheit ein großes Thema sein für die Gesellschaft und für den Einzelnen. Was bedeutet der neue 20-jährige Pluto-Transit für euer Sternzeichen? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Wie wirkt sich der neue Pluto-Transit durch den Wassermann auf euer Sternzeichen aus? Darauf werde ich gleich ausführlich eingehen und die Timecodes dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Aber schaut euch bitte auch den kurzen Einführungsteil an, der ist wichtig, damit ihr den Transit für euch selbst noch besser verstehen könnt. Pluto gilt als der Planet der Macht und Transformation. Das Zeichen Wassermann steht für die Freiheit des Individuums und für Zukunftstrends. In meinem Jahrbuch habe ich geschrieben, der Freiheitsdrang der Menschen wird immer stärker. Davon erzählt der Übergang Plutos in den Wassermann. Denn Pluto ist die Macht, Wassermann ist die Freiheit. Deshalb mein Titel, die Macht der Freiheit. Noch schöner auf Englisch, the power of freedom. Hört sich das nicht gut an? Der Übergang von Pluto in den Wassermann geschieht aber nicht von heute auf morgen. Und das wird auch kein Spaziergang, ehe wir das volle Potenzial entfalten können, was darin steckt. Pluto macht vom 23. März bis zum 11. Juni 2023 einen ersten Schritt in den Wassermann. Dann läuft er noch zweimal wieder zurück in den Steinbock und erst im November 2024 ist der Übergang endgültig vollzogen. Pluto verbringt also immer noch den größten Teil des Jahres auf den letzten drei Graden des Zeichens Steinbock, ein Symbol dafür, dass die Kräfte der Erdepoche beim Übergang in die Luftepoche ihre Pfründe nicht hergeben wollen. Diese Übergangszeit ist schwierig und wie wir bereits sehen, von zahlreichen Auseinandersetzungen und sogar Kriegen begleitet. Gesetze werden erlassen, die mehr Freiheiten erlauben, gleichzeitig wird an anderen Stellen die Freiheit der Menschen noch drastischer eingeschränkt. Viele empfinden die Zeitqualität als sehr beunruhigend und das ist nur zu verständlich. Auch ein Blick zurück in die Geschichte kann uns zu denken geben. Das letzte Mal, als Pluto durch den Wassermann lief, war das in der Zeit von 1777 bis 1798. Und wir hatten die französische Revolution, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die industrielle Revolution. Die Welt hat sich innerhalb kürzester Zeit radikal verändert. Damals fiel der Transit von Pluto im Wassermann in etwa mit dem Wechsel zur Erdepoche zusammen, die 1802 begann. Und jetzt begleitet uns Pluto im Wassermann beim Übergang in die Luftepoche. Nur diesmal befinden wir uns kosmisch in einem noch größeren spirituellen Übergang, nämlich dem vom Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter. Das ist tatsächlich ganz schön viel auf einmal. Pluto als Agent der Transformation ist also auch diesmal wieder am Werk, wenn es darum geht, den Übergang der Gesellschaft in eine neue Epoche zu intensivieren und zu beschleunigen. Auch wenn es jetzt chaotisch ist, das Potenzial ist da, dass wir als Menschheit nachher wie Phönix aus der Asche aufsteigen und uns wie neu geboren fühlen. Wir werden uns als Gesellschaft neu erfinden müssen und das ist wahrhaftig eine große Aufgabe. Ich selbst habe drei Planeten im Horoskop im zukunftsgerichteten Wassermann und glaube daran, dass die Menschheit es irgendwie schaffen wird. Dabei halte ich mich an meinen lieben Kollegen und Spezialisten für die Luftepoche, Christoph Niederwieser. Er erforscht intensiv diese großen Zeiträume und sagt für die Zeit ab 2024, 2025 voraus, dass wir dann in der Luftepoche angekommen sein werden, unsere Entwicklung wieder Fahrt aufnehmen wird und Optimismus und Produktivität zurückkehren. Mehr Informationen zur Luftepoche und Erdepoche findet ihr in meinen Videos, die ich mit Christoph Niederwieser gemacht habe und ich empfehle euch auch unbedingt den YouTube-Kanal von Christoph. Das verlinke ich euch dann auch unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Bei dem kommenden großen Transit von Pluto durch den Wassermann stehen die Themen Freiheit und Macht stark im Vordergrund. Deshalb glaube ich, dass jeder Einzelne gefordert ist, seine persönlichen Freiheiten zu definieren, stärker auf Fairness und Gleichbehandlung zu achten und das heißt auch, die Freiheit der anderen zu achten. Außerdem wird es darum gehen, sich von bestimmten psychologischen oder auch materiellen Dingen zu befreien, um mit weniger Ballast in die Luftepoche zu gehen. Und es kommen auch große gesellschaftliche Umwälzungen dazu, auf die wir uns einstellen müssen. Wir sind tatsächlich gefordert, eine neue Bewusstseinsstufe zu erreichen. Es ist eine Heldenreise für jeden Einzelnen von uns, aber auch für die gesamte Menschheit. In den Sternzeichenhoroskopen gehe ich gleich auf die kollektiven langfristigen Tendenzen ein, die euch mit Pluto im Wassermann erwarten. Damit ihr euch über eure ganz persönlichen Pluto-Konstellationen informieren könnt, habe ich außerdem ein neues, umfassendes Pluto-Horoskop für euch entwickelt. Es heißt, so transformierst du dein Leben. Darin erfahrt ihr, basierend auf euren Geburtsdaten, welche Kräfte der Machtplanet in den nächsten beiden Jahren in eurem individuellen Horoskop entfaltet. Es wird ab dem 12. April lieferbar sein und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit 30% Einführungsrabatt. Gutscheincode ist Pluto23 und die Aktion gilt bis zum 30. April. Alle Infos dazu findet ihr auch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt gehen wir die zwölf Sternzeichen und Aszendenten durch und schauen, wie sich Pluto im Wassermann dort zeigen wird. Und wir beginnen mit den Heldinnen und Helden des Pluto-Transits, den Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Wenn ihr im Zeichen Wassermann geboren seid oder einen Wassermann-Aszendenten habt, dann wollen sich die Kräfte von Pluto nun durch euch in der Welt ausdrücken. Pluto wird während der nächsten 20 Jahre für euch alle eine Konjunktion mit eurer Sonne bzw. dem Aszendenten bilden. Etwas, was nur alle rund 246 Jahre einmal passiert und die meisten Menschen überhaupt nie erleben. Es ist also ein sehr exponierter Aspekt, der große Herausforderungen und enorme Entwicklungschancen mit sich bringt. Ihr könnt zu Heldinnen und Helden der Luftepoche werden. Als fixes Luftzeichen habt ihr die Fähigkeit, Denkstrukturen zu errichten, die modern und revolutionär sind und dennoch Halt und Orientierung geben. Denn Revoluza Uranus ist euer neuer Herrscher, aber auch euer alter Herrscher. Der strukturierte Saturn stärkt euch den Rücken. Neue Denkstrukturen und gesellschaftliche Übereinkünfte werden in der kommenden Luftepoche dringend gebraucht, wenn alles um uns herum immer volatiler wird. Sei es ganz konkret im Betriebsrat eurer Firma, wenn sich die Strukturen der Arbeitswelt verändern, oder sei es, wenn es darum geht, die neue künstliche Intelligenz zu zähmen und ihr eine Form zu geben, in der sie den Menschen nicht schaden kann. Es geht darum, dass die Freiheit nicht in einem Chaos mündet und das kann auch für euer Privatleben gelten. Immer wieder ist die Frage, wie viel Freiheit brauchen wir und wie muss sie geregelt und strukturiert werden, damit die Freiheit des einen nicht zulasten der Freiheit des anderen geht. Und irgendwie scheint die ganze Welt der Meinung zu sein, dass ihr die Antworten habt. Also, denkt viel darüber nach. Plutos' Kräfte der Selbstermächtigung und Erneuerung strömen nun durch euer Wesen. Das ist einerseits aufregend und fantastisch, andererseits ist die Energie aber auch so groß, dass sie verzehrend wirken kann, wenn ihr nicht aufpasst. Deswegen kann es zum Beispiel nötig werden, dass ihr selbst eurer eigenen Freiheit eine gute Form gebt, indem ihr diszipliniert lebt, euch gesund ernährt und eure geistige Nahrung, zum Beispiel durch Entertainment und News, bewusst gestaltet. Auch eine spirituelle Praxis wie Meditation oder Yoga kann helfen, Plutos Energie in zuträgliche Bahnen zu lenken, vor allem, wenn auch euer Aszendent betroffen ist. In den letzten zweieinhalb Jahren lief ja Saturn durch euer Zeichen und vielleicht habt ihr bereits einige nützliche Routinen entwickelt, die euch gut tun und die ihr beibehalten solltet. Gibt es denn auch für euch Freigeister etwas, wovon euch Pluto im Wassermann noch zusätzlich befreien könnte? Ja, und zwar überall dort, wo ihr bisher der Macht anderer ausgeliefert seid. Und auch da, wo euer bisheriger Weg nicht authentisch war. Arbeitet ihr zum Beispiel in einem Job, der eigentlich ein Kompromiss ist? Oder lebt ihr in einer ungeliebten Beziehung? Wohnt ihr an einem Ort, den ihr eigentlich nicht mögt? Vor allem, wenn Pluto gerade direkt auf eurer Sonne steht, kann sich das auf krisenhafte Weise zeigen. Zum Beispiel durch eine Kündigung oder eine Trennung. Das betrifft 2023 und 2024 zunächst nur die Geborenen vom 19. und 20. Januar. Besser, ihr überlegt schon mal proaktiv, wo in eurem Leben ihr authentischer und freier werden dürft. Pluto wird euch, ähnlich wie Saturn, testen, ob ihr wirklich hinter dem steht, was ihr tut. Bei euch können alle Bereiche eures Lebens betroffen sein. Je nachdem, in welchem Bereich ihr nicht ehrlich zu euch selbst seid – oder euch unbewusst in einer Situation verstrickt habt, die euch fesselt und euch Dinge aufzwingt, die ihr gar nicht wollt. Als fixes Zeichen neigt ihr durchaus dazu, an Dingen, Leuten oder Jobs festzuhalten, mit denen ihr euch einmal arrangiert habt. Auch wenn ihr immer wieder dagegen anrebelliert. In den kommenden Jahren geht es darum, euch nicht mehr länger in sinnloser Rebellion aufzureiben, sondern wirklich die Konsequenzen zu ergreifen und euer Leben zu transformieren, sodass es mehr euch selbst und eurer tiefsten inneren Motivation entspricht. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen. In meinem neuen Pluto-Horoskop, So transformierst du dein Leben, habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, auf der Basis eurer Geburtsdaten genauer zu erfahren, welche Aspekte Pluto für euch ganz persönlich bereithält. Nähere Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn ihr in den Fischen geboren seid oder einen Fische-Aszendenten habt, kann es sein, dass der neue Pluto-Transit für euch auf einer subtilen Ebene wirkt und sich nicht so sehr im Außen zeigt, sondern vielmehr innerlich und seelisch? Es sei denn, ihr habt Planeten im Wassermann, die direkt von Pluto aktiviert werden. Aber für euer Sternzeichen findet der neue Pluto-Transit im kosmischen Zwölften Haus des Rückzugs und der Spiritualität statt. Das kann ganz großartig sein für diejenigen von euch, die spirituell arbeiten und intensiv Kontakt mit der geistigen Welt haben. Pluto gilt ja per se schon als mystischer Planet mit geheimen Superkräften und die könnt ihr nun bei eurer spirituellen und magischen Arbeit direkt anzapfen. Stellt euch den Gott der Unterwelt als euren inneren Schamanen vor. Auf der psychologischen Ebene könntet ihr mit den Kräften eures Unterbewusstseins konfrontiert werden. Verdrängte Ängste aus der Vergangenheit oder Zwangsgedanken können sich bei euch melden, vor allem im Schlaf, im Traum oder wenn ihr es sonst gerade nicht mit eurem Bewusstsein unter Kontrolle habt. Sie wollen angeschaut und geheilt werden. Deswegen wäre dieser Transit eine gute Zeit, um euch mit euren Schattenthemen auseinanderzusetzen und versteckte Motive zu erforschen. In den nächsten Jahren werdet ihr tief in euer Unbewusstes eintauchen und erfahren, wie sehr es euer Leben beeinflusst. Dazu kommen wahrscheinlich noch die kollektiven Träume und Wünsche der Gesellschaft, die ihr mit Pluto im Wassermann immer intensiver wahrnehmt. Deswegen müsst ihr euch spirituell bzw. psychologisch stärken und gegebenenfalls auch abgrenzen, sodass euch diese Einflüsse nicht überwältigen. Ihr könnt wunderbar den aktuellen Transit von Saturn durch euer Zeichen nutzen, um gute Strukturen zu errichten, die euch schützen. Doch wenn ihr euch gezielt und dosiert öffnet, um Eingebungen zu empfangen, habt ihr nun eine besondere Fähigkeit zu erkennen, was die Gesellschaft braucht und könnt das gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Zum Beispiel in medialen oder psychologischen Beratungen, als KünstlerInnen, durch Bilder oder Musik oder durch andere Inspirationen. Das kann sehr zu eurem beruflichen und persönlichen Erfolg in der Luftepoche beitragen. Welches ist aber nun das Befreiungsthema, das Pluto im Wassermann verspricht? Für euch könnte es um die Befreiung aus der Opferrolle gehen. Fischegeborene tendieren dazu, passiv und still zu leiden und gegenüber ungünstigen Umständen oder übergriffigen Menschen in die Opferrolle zu gehen. Dadurch, dass Pluto das Tor zu eurer Psyche öffnet, könnt ihr erkennen, was die Ursache dafür ist. Vielleicht tragt ihr traumatische Erinnerungen oder Glaubenssätze in euch herum, die euch schwächen oder verunsichern. Glaubenssätze lassen sich auflösen. Dabei kann die Arbeit mit dem inneren Kind sehr helfen. Wenn ihr euch von alten Ängsten befreit, entwickelt ihr in Stresssituationen mehr Resilienz und könnt euch besser behaupten. Vielleicht geht es auch um spirituelle Befreiung. Fühlt ihr euch intensiv zu Gurus und Leitfiguren hingezogen, deren Thesen euch faszinieren? Schaut dann genau hin, ob das für euch zuträglich ist. Ist die Verbindung frei und auf Augenhöhe? Dann ist es gut. Wenn aber jemand Druck auf euch ausübt, sollten eure inneren Warnlampen aufleuchten. Euer eigener Zugang zum Göttlichen oder Spirituellen wird immer mächtiger. Ihr braucht niemanden, der euch sagt, was ihr tun oder glauben sollt. Ihr könnt euch auch stärken, falls noch nicht geschehen, indem ihr die Methode des Klarträumens erlernt. Dadurch könnt ihr eure Träume bewusst steuern. Manche tibetische Mönche meditieren gemeinsam, während sie träumen und schaffen damit ein besonderes Energiefeld. Sowas dürft ihr euch auch zutrauen, wenn Pluto durch euer zwölftes Haus läuft. Heilsam ist auch die Arbeit mit schamanischen Methoden, um verdrängte Seelenanteile wieder zurückzuholen und zu integrieren.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 Nähere Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn ihr im Widder geboren seid oder einen widder habt, wird Plutos Reise durch den Wassermann wahrscheinlich eure Visionen für die Zukunft völlig verändern. Für euch läuft der Machtplanet dann durch das kosmische 11. Haus und damit den Bereich der Freunde, Wahlverwandtschaften und beruflichen Netzwerke. Gleichzeitig bildet er dabei einen günstigen Freundschaftsaspekt zur Widersonne. Das bedeutet, ihr könnt euren Einfluss und euren Erfolg ausbauen, und zwar indem ihr euch mit den richtigen Leuten zusammentut. Auch falls ihr in den Social Media tätig seid oder auf eine andere Weise viel mit der Öffentlichkeit zu tun habt, zum Beispiel in der Politik, werdet ihr euren Wirkungskreis wahrscheinlich stark vergrößern können. Ihr habt dann entweder selbst großen Einfluss auf eure Community und erhaltet starken Zulauf oder ihr verbindet euch mit anderen Leuten, die bereits erfolgreich sind und das hat für euch auch Vorteile. Eine sehr vielversprechende Phase werdet ihr dabei vermutlich schon ab Sommer 2023 bis Ende 2024 haben, wenn gleichzeitig der Mondknoten durch euer Zeichen läuft. Beides wird eure Außenwirkung und Position stark pushen. Trotzdem wird es kein Spaziergang, denn die Möglichkeiten, die ihr nun erhaltet, sind wahrscheinlich mit viel Arbeit und Anstrengung verbunden. Ihr bekommt große Aufmerksamkeit und eure Community wird euch stark fordern, für sie da zu sein. Wenn ihr einflussreiche Partner, Geschäftsfreunde oder Mitstreiter findet, erwarten die ebenfalls von euch, dass ihr euch ins Zeug legt, um die in euch gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Eine wichtige Transformation für euch ist es, von der Einzelkämpferin zum Teamplayer zu werden. Denn Pluto im 11. Haus fördert die Aktivität von Gruppen und Gleichgesinnten, mit denen ihr jetzt an einem Strang ziehen sollt. Dabei kann euch durchaus eine Führungsrolle zufallen, aber die dient nicht dazu, dass ihr im Alleingang davonstürmt und allein die Lorbeeren einstreicht, sondern ihr sollt die anderen mitnehmen und euch über ihre Bedürfnisse und Wünsche auch im Klaren sein. Die sozialen Gruppen, denen ihr angehört, werden sich wahrscheinlich tiefgreifend verändern. Ihr selbst werdet neue Verbindungen und stärkere persönliche Bindungen auf der Grundlage gemeinsamer Hoffnungen und Träume eingehen. Insofern könnt ihr jetzt Pionierinnen und Pioniere der neuen Zeit werden, denn in der Luftepoche ist die Gemeinschaft großgeschrieben. Und zwar die Gemeinschaft von Individuen, die sich freiwillig zusammenschließen, weil sie erkennen, dass sie gemeinsam mehr erreichen können. Da könnt ihr jetzt ganz vorne mit dabei sein, aber das bringt auch viel Verantwortung mit sich. Das wird euch spätestens dann klar werden, wenn Saturn in zwei Jahren seine Reise durch den Widder beginnt. Also ihr seht, der Kosmos hat Großes mit euch vor. Und wovon wollt oder müsst ihr euch nun befreien? Es kann durchaus sein, dass es in eurem sozialen Kreis Leute gibt, bei denen ihr jetzt erkennt, dass ihr mit ihnen nicht mehr weiterkommt oder dass eine Interessensgemeinschaft für euch nicht mehr funktioniert und ihr euch davon frei macht. Einige von euch werden sich wohl auch mutig von einer Jobposition befreien, die ihnen nun zu eng wird und ihnen zu wenig Freiraum oder Gleichberechtigung im Team lässt. Falls ihr am 18. oder 19. April geboren seid, habt ihr diesbezüglich vielleicht noch mit Machtkämpfen zu tun und die Befreiung ist aufreibend und anstrengend. Versucht dann fair zu bleiben und keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Vor allem, wenn ihr zwar eine bestimmte Position, aber nicht euren beruflichen Bereich wechseln wollt. Denn es könnte sein, dass ihr wichtigen Leuten später auf Augenhöhe wieder begegnet und dann wollt ihr frei sein von alten Ressentiments. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen.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 dann ist der Pluto-Transit durch den Wassermann für euch mit großen Chancen und Herausforderungen gespickt. Pluto wird für die nächsten 20 Jahre den kosmischen Bereich eurer Karriere, Berufung und Öffentlichkeit aktivieren. Zuvor ist schon Saturn hier entlang gelaufen und viele von euch haben sich ernsthaft um ihre Karriere oder auch Ausbildung gekümmert und dafür einige Anstrengungen in Kauf genommen. Jetzt übernimmt Pluto und stellt euch erneut oder weiterhin vor sehr wichtige Lebensentscheidungen bezüglich eures beruflichen Lebenswegs. Es scheinen große gesellschaftliche Aufgaben und Karrierechancen auf euch zu warten. Gleichzeitig ist das ein schwieriger Aspekt, ein sogenanntes Quadrat. Das heißt, eure beruflichen Ziele oder sogar eure Berufung können in Konflikt mit eurer sonstigen Lebensgestaltung stehen und das kann sehr aufreibend sein. Möglich sind auch Krisen durch berufliche Konkurrenz oder Behörden oder Regierungsstellen, die mit den Anforderungen der Zukunft überfordert sind und euch durch absurde Gesetze das Leben schwer machen. Das ist aber nur nicht während des gesamten Transits der Fall, sondern hauptsächlich in den Zeiten, in denen der Aspekt direkt auf eure Stiersonne wirkt. 2023 und 2024 betrifft das die Geborenen vom 20. und 21. April. Ihr übrigen Stiergeborenen werdet die neue kosmische Energie zunächst eher als einen Ruf oder eine Vision eurer Zukunft wahrnehmen. Aber wovon solltet ihr euch befreien? Die meisten Stiere behalten ja gern alles, was sie einmal um sich gesammelt haben. Geliebte Menschen, Freunde, Besitztümer, Autos, schöne Dinge. Da sehe ich auch nicht, dass euch der Pluto-Transit das wegnimmt. Wovon ihr euch befreien dürft, ist vielmehr die Idee, dass eure Karriere in erster Linie dazu dient, viel Geld zu verdienen. Ihr kommt viel eher in eure Kraft, wenn ihr einer Beschäftigung oder Karriere nachgeht, die euch wirklich Freude macht und erfüllt. Warum ein Ziel verwerfen, nur weil es nicht so viel Geld bringt wie ein anderes Ziel, das mit weniger Freude verbunden ist? In der Luftepoche geht es nicht mehr so sehr darum, wie viel jeder Einzelne besitzt. Es geht mehr ums Teilen. Ihr dürft euch von eurer Angst befreien, nicht genug zu besitzen, um in der neuen Welt mit Pluto im Wassermann klarzukommen. Eure besonderen Fähigkeiten, Nachhaltiges zu erschaffen, gute Werte zu pflegen oder euch für den Schutz von Mutter Natur einzusetzen, werden in der neuen Zeitqualität gefragter sein als je zuvor. Pluto wird euch allerdings auffordern, aus eurer Komfortzone herauszukommen, und eure Fähigkeiten nicht nur für euch privat zu nutzen, sondern die Gesellschaft daran teilhaben zu lassen. Zum Beispiel durch Vorträge, Mentorenprogramme, in der Politik oder in einem Ehrenamt. Wenn das Quadrat von Pluto gerade direkt auf euch wirkt, kann es auch zu Krisen kommen, zum Beispiel indem ihr einen Job verliert oder in eurer Karriere nicht mehr weiterkommt. Und dann steht ihr vor der Entscheidung, etwas Neues, Besseres und Erfüllenderes zu suchen. Denkbar ist auch, dass eine Konkurrenzsituation im Job euch zwingt, eure Arbeit zu verteidigen. Und das wiederum lässt euch darüber nachdenken, ob es eure jetzige Position überhaupt wert ist, sich dafür auf einen Machtkampf einzulassen. Wenn ihr euch aber entschließt zu kämpfen, ist das ein Hinweis darauf, dass euch diese Arbeit oder Karriere wirklich etwas bedeutet. Pluto im harten Aspekt kann sich auch körperlich auswirken. Eure Gesundheit könnte es nahelegen, dass ihr zu eurer Arbeit auf Abstand gehen und kürzer treten müsst. Wenn ihr in eine solche Situation geratet, nutzt die Zeit, die euch dadurch geschenkt wird, um über eure wahre Berufung nachzudenken oder ihr zu folgen. Wahrscheinlich werdet ihr das wie eine Befreiung empfinden. Insgesamt wird der Pluto-Transit wohl kein Spaziergang für euch, aber ihr werdet gebraucht und ihr werdet glänzen.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 Wenn ihr im Zeichen Zwillinge geboren seid oder einen Zwillinge-Ascendenten habt, dann gehört ihr Glücklichen zu den Luftzeichen bzw. stark luftbetonten Zeichen, für die der Transit von Pluto im Wassermann kompatibel und verträglich ist. Für die Zwillinge läuft Pluto durch das kosmische Haus der Erkenntnis- und Horizonterweiterung und bildet auch noch einen fantastischen Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Und weil ihr von Natur aus aufgeschlossen seid, kann ja nun eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? doch Pluto könnte euer persönliches Glaubenssystem tatsächlich völlig umkrempeln und euch die Möglichkeit geben, neue Denk- und Erfahrungsbereiche zu erkunden. Auch in der Gesellschaft erwarten wir einen Paradigmenwechsel epischen Ausmaßes. Diese Transformation kann sich sogar für euch als überraschend und herausfordernd erweisen. Fernreisen können für euch ein Schlüssel zu neuen Erkenntnissen sein. Erkenntnisse, die man nicht aus dem Internet lernen kann, sondern nur, indem man tatsächlich die eigenen Füße auf neuen Boden setzt, echte Abenteuer erlebt und neue Menschen kennenlernt, die ganz anders denken und eine andere Sprache sprechen als man selbst. Pluto im Wassermann bringt den Auftrag, sich von etwas zu befreien bzw. sich auf eine neue Zukunft mit neuen Freiräumen vorzubereiten. Und für euch Zwillinge könnte es wichtig werden, euch von eurer Skepsis und euren Zweifeln zu befreien und euch auf ein bestimmtes Weltbild oder Wissensgebiet oder den Glauben an eine Sache tiefer einzulassen. Zum Beispiel, indem ihr eine Ausbildung macht, eine Sprache erlernt oder ins Ausland geht. Es geht darum, nicht nur Interesse an einer Sache zu zeigen, sondern diese Sache auch wirklich zu verfolgen und die Konsequenzen daraus zu akzeptieren. Das kann auch heißen, dass ihr euren Social-Media-Konsum bewusster gestaltet und euch auf wichtige Themen fokussiert, anstatt euch von eurer Neugier hierhin und dorthin treiben zu lassen. Als Luftzeichen seid ihr bestens ausgestattet für die neue Luftepoche mit ihrer geistigen und intellektuellen Ausrichtung. Gleichzeitig erfordert die neue Zeitqualität, dass man ein gewisses geistiges Gerüst hat, das einem Halt gibt, weil sich im Außen so viele Möglichkeiten und Ablenkungen tummeln. Damit es euch nicht davonträgt wie ein Blättchen im Wind, fordert euch Pluto auf, eure gedankliche Substanz und Struktur zu stärken. Wenn ihr etwas lernt, sucht euch ein Thema mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad und seid bereit, dafür gegebenenfalls einige Jahre an Ausdauer und Kraft zu investieren. Auch Sport und Bewegung wie Fahrradfahren, choreografiertes Tanzen oder Kampfkunst stärken das Gehirn und die geistigen Fähigkeiten. Falls ihr selbst als Lehrende oder Forschende tätig seid, kann euch Pluto eine gute neue Herausforderung bringen, zum Beispiel durch einen Auftrag oder eine Entdeckung, die es neu zu erforschen gilt. Ein Teil eurer Transformation kann auch sein, dass ihr euch mit den richtigen und interessanten Menschen verbindet, die ähnliche Werte haben, oder in der gleichen Richtung unterwegs sind wie ihr. Und diese Menschen findet ihr häufig im Zusammenhang mit Auslandsthemen. Vielleicht lernt ihr jemanden auf einer Reise kennen. Oder Menschen aus einem fremden Kulturkreis kreuzen in eurem Umfeld euren Weg. Seid offen für das, was euch zunächst fremd erscheint, und lasst euch auch gerne ein bisschen herausfordern, wenn ihr ein Thema oder eine Sprache nicht gleich versteht. Falls ihr schon immer überlegt habt, auszuwandern oder eine Weile im Ausland zu leben, solltet ihr diese Idee verfolgen und gegebenenfalls umsetzen. Ganz konkret kann es für euch auch um rechtliche Fragen gehen. Falls ihr einen Gerichtstermin habt oder auf andere Weise mit dem Gesetz zu tun habt, würde euch Pluto dabei unterstützen, Recht zu bekommen und gute Anwälte zu finden. Wenn nicht andere schwierige Aspekte in eurem Horoskop dagegen sprechen,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 Nähere Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn ihr im Krebs geboren seid oder einen Krebsaszendenten habt, dann habt ihr jetzt 15 Jahre Erfahrung mit Pluto im Steinbock in eurem kosmischen Partnerhaus hinter euch. Ihr habt faszinierende Menschen getroffen und durftet lernen zu unterscheiden, wer es gut mit euch meinte und wer nicht. Mit Pluto in eurem achten Sonnenhaus geht es darum, in euren Verbindungen eine neue Stufe von Zusammenhalt und gemeinsamer Weiterentwicklung zu erklimmen. Und zwar gemäß des Wassermannzeichens auf der Basis echter Gleichberechtigung und Freiwilligkeit und auch persönlicher Freiheit. Die meisten von euch sind sehr romantisch veranlagt und wünschen sich nichts sehnlicher als verlässliche Verbindungen, privat wie geschäftlich, in denen sie sich geborgen fühlen können. Ihr mögt die Idee, dass man ein gemeinsames Konto und gemeinsame Werte hat. Gleichzeitig ist meine Beobachtung, dass viele Krebsgeborene vor der Arbeit mit Verträgen zurückschrecken und Eheverträge überhaupt schrecklich unromantisch finden. Sie hoffen einfach, die Zuneigung würde es schon regeln und alle Beteiligten verhalten sich zu ihrem Besten. Aber dem ist leider nicht immer so und Pluto wird das sichtbar machen. Ihr solltet lernen, in euren Verbindungen für eure Wünsche und Rechte einzustehen. Befreit euch von Glaubenssätzen, die euch davon abhalten, Fairness und Gleichbehandlung einzufordern. Aus Angst, euer Gegenüber könnte euch verlassen oder die gute Stimmung könnte leiden. Dahinter stecken womöglich tiefsitzende Verlustängste. Die steigen nun ins Bewusstsein auf und wollen angeschaut werden. Generell kann dieser lange Transit eine Wandlung in eurer Psyche und eurer Einstellung zu allen Stirb- und Werdeprozessen mit sich bringen. Die Geheimnisse des Lebens interessieren euch mehr als je zuvor und ihr wollt wahrscheinlich auch eure Seele tiefer erforschen. Das alles kann zur Heilung von Verlustängsten, aber auch anderen Problemen beitragen, die euch daran hindern, euch vertrauensvoll einzulassen, ohne euch dabei komplett aufzugeben. Pluto bildet nun einen Anpassungsaspekt zu eurer Sonne. Deshalb kann es auf der praktischen Ebene darum gehen, bestehende Verträge und Vereinbarungen zu überprüfen, inwiefern sie alle Beteiligten berechtigen und überhaupt gerecht sind. Und hier gegebenenfalls nachzujustieren. Denn unter Plutos Einfluss können Krisen eintreten, welche die Nachteile solcher Vereinbarungen schonungslos ans Licht bringen. Weil Pluto auch das Thema Schulden anspricht, müsst ihr euch gegebenenfalls mit Geldentscheidungen, etwa ob ihr einen gemeinsamen Kredit aufnehmen wollt, auseinandersetzen und diese sorgfältig zu Ende durchdenken. Denn auch die Konsequenzen müsst ihr gemeinsam tragen. Möglich sind auch Veränderungen aufgrund neuer Gesetze, weil sich in der Luftepoche so vieles wandelt. Darauf solltet ihr euch einstellen und vielleicht Verträge auflösen, die euch zu sehr binden und einschränken. Erbschaftsthemen können während des Plutotransits ebenfalls an Bedeutung gewinnen. So kann es sinnvoll sein, mit den Eltern oder den Kindern offen und ehrlich über ein Erbschaftsthema zu sprechen und dieses im Sinne von Freiheit und Gerechtigkeit für alle Beteiligten zu regeln. Das kann eine reinigende und befreiende Wirkung für alle Beteiligten haben. Nicht zuletzt kann es für euch auch darum gehen, gemeinsam mit eurem Herzensmenschen neue Dimensionen der Erotik und Leidenschaft auszuloten und euch hier von Tabus zu befreien. Dabei werdet ihr vielleicht auch mit den Themen Besitzdenken und Eifersucht konfrontiert, etwa wenn der Partner Dinge ausprobieren will, die jenseits eurer Schmerzgrenze liegen. Dann dürft ihr genau definieren, was fair für euch ist und machbar ist und euch nicht von eurer Verlustangst leiten lassen. Ihr habt jetzt die Chance, ein neues Wir-Gefühl auf der Basis eines guten Selbstwertgefühls zu entwickeln. Ihr könnt in euren intimsten Beziehungen ausprobieren, was es bedeutet, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Im Idealfall werdet ihr so als Paar die Herausforderungen der Luftepoche gemeinsam meistern oder in einer geschäftlichen Verbindung gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft mitwirken. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen.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 Wenn ihr im Löwen geboren seid oder einen löwe Aszendenten habt, wird Pluto nun für 20 Jahre durch euer kosmisches Partnerhaus laufen und dabei einen herausfordernden Aspekt zur Löwesonne bilden. Und so kann es für euch darum gehen, euch von toxischen Beziehungen und Menschen zu befreien, die euch nicht gut tun. auch dann, wenn ihr durch eine große Anziehungskraft wie aneinander gekettet scheint. Themen rund um Freiheit, vielleicht sogar Rebellion, Zukunft und Chaos werden in den kommenden Jahren durch andere in euer Leben getragen. Oft sind das Menschen, von denen eine besondere Faszination ausgeht und mit denen die Chemie besonders stark ist. Sie machen euch neugierig und erwecken den Eindruck, gemeinsam mit ihnen könntet ihr die ganze Welt verändern. Normalerweise seid ihr nicht so leicht zu erschüttern und die Ideen anderer zu euren eigenen zu machen, entspricht eigentlich gar nicht eurem Wesen. Als Löwegeborene verfügt ihr über einen starken inneren Kern und viel Resilienz. Doch daran versuchen andere nun zu rütteln. So kann es euch passieren, dass Menschen, auf die ihr euch privat oder geschäftlich näher einlasst, Druck auf euch ausüben und euch unbedingt verändern wollen. Sie versuchen dann, euch einzureden, es sei zu eurem Besten oder vielleicht sogar, dass sie euch zu mehr Freiheit verhelfen könnten. Aber ihr müsst selbst entscheiden, ob und wie ihr euch verändern wollt. Im besten Falle könnt ihr nun auf eine Person treffen, die persönliche Freiheit anstrebt oder lebt und das kann für euch zur Anregung werden. Wenn diese Person konsequent ist, wird sie eben genau keinen Druck auf euch ausüben, sondern euch einen interessanten, freiheitlichen Lebensstil vorleben und euch dann die Entscheidung überlassen, ob ihr diesen Weg mitgehen wollt. Und zwar den Weg der Freiheit. Wenn jedoch jemand große Reden schwingt und viele Theorien aufstellt, was alles besser werden soll, euch aber gleichzeitig vorschreiben will, wie das genau zu laufen hat, dann müsst ihr euch vor allem von einem befreien, nämlich von dieser Person. Es kann sein, dass ihr jetzt mehr rebellische Menschen anzieht, deren Aktivismus euch fasziniert. Aber ihr müsst zugleich schauen, ob das zu eurem Leben wirklich passt. Als Löwegeborene seid ihr durchaus konservativ und nicht ohne weiteres bereit, für eine größere Sache zu kämpfen, wenn das bedeutet, persönliche Umstände oder Besitztümer zu opfern. Überlegt euch das gut, es muss ein Geben und Nehmen sein. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr sollt euch selbst aufgeben, dann stimmt etwas nicht. Achtet darauf, ob euer Herz in Resonanz mit den Botschaften ist, die jetzt durch spannende Persönlichkeiten in euer Leben getragen werden. Auch eine bestehende Beziehung kann in Schwierigkeiten geraten, wenn euer Partner sich nach und nach in eine ganz neue Richtung entwickelt, zum Beispiel politisch oder auch beruflich, die im starken Kontrast zu eurer eigenen Ausrichtung steht. Es kann sich aber auch um Zwänge von außen handeln, etwa dass euer Partner einen neuen Job annimmt oder größere Veränderungen in der Firma passieren, durch die er an einem anderen Ort arbeiten muss. Und das bringt eure Beziehungsstrukturen ins Wanken. Möglich auch, dass ein Beziehungspartner neue Formen der freien Liebe ausprobieren will, die nicht auf eurer Linie liegen. Ihr dürft dann lernen, dem Beziehungspartner die Freiheit zu geben, und zwar die Freiheit zu gehen, wenn ihr merkt, dass dies nicht euer Weg ist. Trennungen und andere Beziehungskrisen werden sich vor allem dann ereignen, wenn der Aspekt von Pluto zu eurer Sonne exakt ist. 2023 und 2024 betrifft das die Geborenen vom 22. und 23. Juli. Ziel des Pluto-Transits ist, dass ihr genau unterscheidet, welches euer eigener Weg ist und welche Konzepte zwar faszinierend sind, aber nicht zu euch gehören. Im Idealfall erlebt ihr großartige, intensive und packende Beziehungen,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 Nähere Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn ihr im Zeichen Jungfrau geboren seid oder einen Jungfrau-Ascendenten habt, dann wird der Transit von Pluto durch euer kosmisches sechstes Haus in den nächsten 20 Jahren den Bereich eures Alltags, eurer Gesundheitsroutinen und eures Berufs grundlegend verändern. Jungfraugeborene planen gerne und manche von euch schauen derzeit ein wenig ängstlich in die Zukunft, weil sie wahrnehmen, welche umwälzenden Veränderungen der Arbeitswelt bereits auf dem Weg sind. Aber ihr klugen und pragmatischen Jungfrauen braucht keine Angst zu haben. Als flexibles Erdzeichen werdet ihr wahrscheinlich sehr gut mit den Erfordernissen der Luftepoche und der Zukunft zurechtkommen und euch schnell auf Neuerungen einstellen. Das Wichtigste ist, dass ihr mit ganz viel Selbstbewusstsein in die neue Zeit geht. Befreien solltet ihr euch von euren Ängsten, ihr könntet versagen und nicht gut genug sein oder die Kontrolle verlieren. Eure Neigung zum Perfektionismus und viele Details wahrzunehmen kann dazu führen, dass ihr die neuen Technologien als überwältigend empfindet. Lasst euch nicht einschüchtern, das ist alles kein Hexenwerk. Befreit euch von eurer Angst oder Vorurteilen gegenüber neuer Technik. Ihr könnt euch das aneignen und ihr solltet euch auch klar machen, was ihr schon wisst. Viele von euch verfügen zum Beispiel über ein profundes und praktisches Gesundheitswissen. Und das wird im Alltag der Luftepoche Gold wert sein. Und wenn ihr in einem helfenden und heilenden Beruf tätig seid, werdet ihr gebraucht wie nie. Aber auch wenn ihr einen Job macht, den ihr liebt, müsst ihr euch von einem befreien, nämlich von unhaltbaren Arbeitsbedingungen, wie sie leider gerade in der Gesundheitsbranche häufig sind. Pluto fordert euch auf, das nicht mehr hinzunehmen, denn sonst besteht die Gefahr, dass ihr selbst krank werdet. Traut euch zum Beispiel, mehr Gehalt zu fordern oder zumindest geldwerte Vorteile. Denn wenn ihr mehr verdient, geht das auch mit einer größeren Wertschätzung eurer Arbeit einher. Pluto kann auch Probleme mit Mobbing oder Gleichbehandlung am Arbeitsplatz anzeigen. In dem Fall müsst ihr sofort dagegen vorgehen. Wendet euch zum Beispiel an den Betriebsrat oder werdet selbst Betriebsrat. Oder wechselt den Job, damit das nicht zu einer langfristigen Belastung wird. Auf seiner Reise durch den Wassermann wird Pluto einen Anpassungsaspekt zu euch bilden. In den 15 Jahren zuvor stand er im Steinbock sehr günstig und viele von euch konnten sich gut entwickeln und mehr Macht und Einfluss gewinnen. Nun müsst ihr diese neuen Errungenschaften etablieren und feinjustieren und euch mit den Konsequenzen größerer Machtbefugnisse arrangieren. Wenn ihr in einer leitenden Position seid, habt ihr vielleicht mit rebellischen MitarbeiterInnen zu tun, die ihr umsichtig führen und bei der Stange halten müsst. Oder eure Kunden stellen euch vor ungewohnte Herausforderungen, falls ihr ein selbstständiges Business habt. Manche revolutionäre Ideen der Arbeitswelt erscheinen eurem kritischen Geist womöglich arg exzentrisch und radikal. Achtet dann darauf, dass ihr konstruktive Kritik anbringt. So tragt ihr dazu bei, den praktischen Nutzen solcher Ideen herauszuarbeiten. Und ganz wichtig, zögert nicht, anstehende Veränderungen sogleich anzupacken. Denn ab Mai habt ihr eine sehr produktive Phase für ein Jahr, in der Glücksplanet Jupiter und Innovationsplanet Uranus gleichzeitig auf eurer Seite stehen. Wichtig sind auch Gesundheitsfragen. Hier wird sich langfristig vieles ändern, in der Welt und auch für euch privat. Doch vertraut erstmal eurem eigenen guten Gesundheitswissen und den Ärztinnen und Heilern, die ihr schon kennt, bevor ihr wilde neue Therapien oder Heilmethoden ausprobiert. Da kommen neue und spannende Entwicklungen auf euch zu, aber vieles muss erst noch geprüft werden. Auch wenn ihr selbst in einem Heilberuf tätig seid, nehmt euch Zeit, neue Methoden sorgfältig auszuprobieren und lasst euch dabei von niemandem unter Druck setzen.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 Nähere Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn ihr im Zeichen Waage geboren seid oder einen Waage-Ascendenten habt, gehört ihr als Luftzeichen zu den Glücklichen, für die der neue Pluto-Transit zuträglich und konstruktiv ist. Pluto wird auf seiner Reise durch den Wassermann in den nächsten 20 Jahren einen förderlichen und stärkenden Aspekt zu eurer Sonne bzw. dem Aszendenten bilden. Dabei aktiviert er euren kosmischen Bereich der Kreativität und des schöpferischen Selbstausdrucks. Das macht euch zu Heldinnen und Helden der Luftepoche. Ihr seid gefordert, eure ganze Kreativität und Schaffenskraft einzusetzen, um die Gesellschaft in dieser schwierigen Zeit zu begleiten und zu inspirieren. Vor allem, wenn ihr selbstständig seid, künstlerisch arbeitet und eigene Werke oder Produkte kreiert, profitiert ihr enorm von den Kräften Plutos. Vor euch liegt eine leidenschaftliche und inspirierte Ära eures Lebens. In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist Saturn bereits durch diesen Bereich eures Horoskops gelaufen und viele von euch haben damit begonnen, erfolgreich ihre Herzensprojekte zu manifestieren oder sind dabei große Schritte weitergekommen. Und das trotz aller Krisenzeiten. Diese Kraft wird du nun durch Pluto abgelöst und so könnt ihr auf diesem Pfad weiterwandeln. Auch in eurem Liebesleben wird Pluto seine Magie ausüben. Und das spürt ihr wahrscheinlich dadurch, dass ihr euch in euren romantischen Erfahrungen mehr als je zuvor nach Tiefe und Intensität sehnt. Wenn ihr Single seid, wollt ihr euch nun auf Liebeserlebnisse und Affären einlassen, die neu und anders sind als alles, was ihr bisher erlebt habt. Doch wovon solltet ihr euch befreien, um für Plutos Erfahrung offen zu sein? Als soziales Luftzeichen wisst ihr, wie wichtig Beziehungen sind und dass man gemeinsam mehr erreicht als für sich allein. Dennoch könnte es wichtig werden, dass ihr lernt, selbst für eure Herzensangelegenheiten einzustehen. Ihr braucht keine Fürsprecher und keine Agenten. Pluto wird euch wahrscheinlich auffordern, euch von eurer Entscheidungsangst zu befreien und euch herzhaft für eine Sache einzusetzen. Befreit euch von der Idee, dass andere erst Ja zu euch sagen und ihre Unterstützung zusichern müssen, bevor ihr loslegt. Fangt selbst an und gebt die Richtung vor. Folgt eurem Herzen und seid mutig dann gehen andere gerne mit. Auch im positiven Aspekt ist Pluto ein Faktor, mit dem man nicht leichtsinnig umgehen darf und es gibt ein paar Sachen zu beachten. Ihr werdet Menschen begegnen, die begeistert von eurer Arbeit oder eurer Person sind und euch Vorschläge und Angebote zur Kooperation machen, vielleicht verbunden mit viel Geld. Hier seid ihr gefordert, genau zu unterscheiden, ob eine solche Verbindung euch nicht von eurem wirklichen Herzensweg abbringt. Pluto im fünften Haus könnte außerdem eine Neigung zu Spekulationen im großen Stil mit sich bringen. Passt auf, wenn ihr große Geldsummen bewegt. Es könnte ein Sog entstehen, der euch mit sich reißt und am Ende habt ihr Schulden. Spaß, Lebensfreude, Feiern und Erotik können für euch einen intensiven Stellenwert einnehmen, wobei das Zeichen Wassermann Experimente mit der freien Liebe oder Mehrfachbeziehungen nahelegt. Auch eine Neigung zu Extremen ist denkbar und wenn das mit dem Spaßfaktor des fünften Hauses zusammenfällt, kann euch das zu einer Jagd nach dem extremen Kick oder Spaß oder Sex verleiten, die am Ende auszehrend wirkt. Vielleicht plustert sich auch euer Ego durch eure Erfolge auf, was Beziehungen negativ beeinflussen könnte. Auch wenn ihr gerne Sport treibt, solltet ihr eure Grenzen respektieren. Der Rat wäre hier, ein gesundes Maß zu halten und die innere Balance nicht zu verlieren. Denn in der Luftepoche ist es wichtig, als Persönlichkeit gefestigt zu sein und eine innere Struktur und Ethik zu entwickeln, um den turbulenten Möglichkeiten und Ablenkungen im Außen standzuhalten. Ansonsten wünsche ich euch viel Freude mit den großartigen Chancen dieses Transits. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen.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 kommt nun eine sehr wichtige Phase, denn ihr werdet euch in eurem Leben vermutlich ganz neu aufstellen. Pluto aktiviert in den kommenden 20 Jahren bei euch den Bereich der Familie, der Heimat, der Herkunft und auch eurer Wohnsituation. In diesen Bereichen stehen große und wichtige Transformationen für euch an. Wahrscheinlich übernehmt ihr eine neue Rolle in eurer Familie oder eure Familiendynamik verändert sich. Es wird wichtig, unterschwellige Spannungen oder Ressentiments unter euren engsten Verwandten anzusprechen, denn sie werden jetzt wahrscheinlich sowieso auftauchen und sich im Bewusstsein melden. Wandel kann auch durch einen Umzug oder Auszug geschehen oder durch den Erwerb eines neuen Hauses. Eine Bekannte von mir erbte zum Beispiel ein großes Haus weit von ihrem Wohnort entfernt, als Pluto in ihr viertes Horoskophaus lief und steht nun im Zusammenhang damit vor großen und wichtigen Entscheidungen. Das ist einerseits aufregend und eine Erweiterung, andererseits aber auch anstrengend und voller neuer Anforderungen. Wichtig für euch zu wissen ist, dass Pluto während seines Transits durch den Wassermann einen herausfordernden Aspekt zur Skorpionsonne bilden wird, ein sogenanntes Quadrat. Das heißt, bestimmte Veränderungen in den nächsten 20 Jahren werden im Konflikt zu eurer bisherigen Lebensausrichtung stehen oder zumindest eine große Herausforderung für euch sein. Auch körperlich werdet ihr das spüren. Die meisten Skorpiongeborenen verfügen über eine starke körperliche Konstitution, aber unter dem Einfluss von Pluto müsst ihr sorgfältig auf eure Gesundheit achten und Extreme vermeiden. All das gilt aber nur phasenweise und die schwierigen Phasen hängen davon ab, wann der Aspekt in eurem Horoskop wirklich exakt ist. 2023 und 2024 empfangen erstmal nur die Geborenen um den 23. Oktober das Quadrat auf die Sonne. Denkbare Szenarien sind zum Beispiel, dass eure Kinder Flüge werden und ausziehen und das ist eine große Umstellung für euch. Oder ihr müsst euch aufgrund einer Kündigung eine neue Wohnung suchen. Möglich auch, dass für ein Familienmitglied oder vielleicht auch euch selbst aus gesundheitlichen Gründen besondere Pflege oder Umbauten nötig werden. Oder Veränderungen in eurer Firma führen dazu, dass der Standort verlegt wird und dann steht ihr vor der Entscheidung, mit umzuziehen oder euch einen neuen Job zu suchen. Menschen in eurem Umfeld wollen ihre eigenen Wege gehen oder beanspruchen im gemeinsamen Haus mehr Freiheiten für sich. Wenn ihr jünger seid, zieht ihr vielleicht endlich aus eurem Elternhaus aus und beginnt euer eigenes Leben. Was könnt ihr also tun, um diesen Prozess mitzugestalten? Wovon könntet ihr euch proaktiv befreien, um leichter und mit weniger Ballast in diese große Transformation zu gehen? Für eure Psyche würde sich die Arbeit mit dem inneren Kind anbieten. Pluto kann alte und lang verdrängte Ängste und Traumata ins Bewusstsein rufen, die mit eurem Gefühl von Verwurzelung oder Heimat zu tun haben. Und das kann sogar eure Ahnen, also vorherige Generationen, betreffen. Vielleicht erkennt ihr auch, dass ihr euch von euren Eltern oder Großeltern distanzieren müsst, um Kindheitsgeschichten zu verarbeiten. Wenn es euch gelingt, euer inneres Kind aus alten Ängsten und Fesseln zu befreien, dann sind für euch auch die neuen Entwicklungen mit Pluto im Wassermann weniger fremd oder beängstigend als vielmehr aufregend und befreiend. Falls ihr das Bedürfnis verspürt, euch von materiellen Dingen zu befreien, zu entrümpeln und auszumisten, wäre das ebenfalls perfekt. Denn es kann nun auf lange Sicht für euch darum gehen, euch durch einen Umzug oder Auszug von Menschen zu befreien, mit denen ihr nicht mehr zusammenleben möchtet oder an einem neuen Ort zu leben, an dem ihr euch besser entfalten könnt. Innerlich werdet ihr euch zufriedener fühlen, wenn ihr euch auch in eurer Wohn- und Familiensituation freier und unabhängiger fühlt. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen.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 für die der Pluto-Transit einigermaßen kompatibel und verträglich ist. Pluto wird nun für 20 Jahre einen Freundschaftsaspekt zur Schütze Sonne bilden und dabei euren kosmischen Bereich der Kommunikation und des Wissens aktivieren. Das passt für euch. Ihr redet sowieso gern, kommuniziert meistens sehr offen, falls ihr nicht gerade viele Planeten im Skorpion habt, und ihr haut auch gerne Wahrheiten raus. Mit Pluto ist nun das Thema die Macht der Worte. Für euch geht es darum, euch darüber bewusst bzw. noch mehr als bisher bewusst zu werden, wie mächtig Gedanken und Worte sind und was ihr damit auch anrichten könnt, wenn ihr nicht achtsam seid. Weil Pluto im Wassermann gleichzeitig auch das Thema Freiheit anspricht, kann es gut sein, dass ihr euch berufen fühlt, Menschen in eurer Umgebung zu befreien oder ihnen einen Weg zu mehr Freiheit aufzuzeigen. Das ist eine wunderbare Aufgabe für euch, aber achtet darauf, dass ihr dabei nicht übergriffig werdet. Bleibt empathisch und spürt, ob die betreffende Person dafür schon bereit ist. Vielleicht geht es auch für euch selbst darum, größtmögliche Freiheit in eurem Umfeld und beim Erwerb neuen Wissens zur Verfügung zu haben. Dafür würdet ihr eventuell sogar euren Job ändern. Der lange Transit von Pluto kann außerdem eine Chance sein, altes, überholtes Wissen hinter euch zu lassen und euch von Glaubenssätzen zu befreien, die euch in eurer spirituellen Entwicklung behindern. Manche Schützen haben die Neigung, die Realität zu überhöhen und Dinge besser und größer darzustellen, als sie wirklich sind. Bis zu einem gewissen Grad ist das super. Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass erfolgreiche Menschen sich häufig auch ein bisschen überschätzen. Aber mit Pluto in diesem Bereich kann das eine Gratwanderung sein. Gegebenenfalls müsst ihr euch von eurer Naivität befreien, dass schon alles irgendwie gut gehen wird. Die Aufgabe ist jetzt, die Konsequenzen eurer Worte genauer und bewusster abzuschätzen. Auch ein Bewusstsein dafür, dass banale Alltagssituationen weitreichende Folgen haben können, dürft ihr jetzt entwickeln. Im Smalltalk mit den Nachbarn kann beispielsweise mehr Zündstoff stecken als gedacht. Und wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr diese Macht gezielt einsetzen und wahrscheinlich sehr erfolgreich sein. Als Coaches, Lehrende, Wissensvermittler, GesprächstherapeutInnen, in den Social Media oder auch als PolitikerInnen. Ganz besonders, wenn es um lokale Themen geht. Eventuell müsst ihr euch im Zuge dieses Transits außerdem von zu viel Ablenkung durch Nachrichten, soziale Medien, Klatsch und Tratsch befreien. Ihr dürft jetzt lernen, euch Zeiten zu nehmen, in denen ihr euch ungestört konzentrieren könnt. Das Ziel dieses Transits ist, dass ihr ein fokussiertes und kraftvolles Denken entwickelt. Pluto wird euch wahrscheinlich eine große Fähigkeit zur Konzentration schenken. Falls ihr immer schon ein Buch schreiben wolltet, zum Beispiel eins, von dem die Menschen noch lange lernen können, dann sind die nächsten Jahre genau richtig dafür. Ihr könnt nun außerdem in eurer unmittelbaren Umgebung erfolgreiche und einflussreiche Menschen treffen, mit denen ihr etwas auf die Beine stellen könnt. Auch das Verhältnis zu euren Geschwistern kann sich nun transformieren und weiterentwickeln. Falls es dort psychologische Probleme gibt, kommen die ins Bewusstsein und wollen angeschaut werden. Die Psychologie weiß heute, dass unser Verhältnis zu den Geschwistern unsere späteren Beziehungen im Leben wesentlich stärker prägt als bisher angenommen. Vielleicht ist das etwas, was ihr euch näher anschauen solltet. Vielleicht erkennt ihr aber auch, dass euch ein bisschen mehr Distanz zu den Geschwistern gut tut, einfach weil jeder die Freiheit braucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Im Idealfall verständigt ihr euch und zieht an einem Strang, dann könnt ihr mit dieser Familienpower viel erreichen. Das waren meine Gedanken zu Plutos Transit durch den Wassermann für euer Sternzeichen.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 Wenn ihr im Zeichen Steinbock geboren seid oder einen Steinbock-Ascendenten habt, dann bedeutet der neue Pluto-Transit für euch auch, dass der lange Transformationsprozess mit Pluto auf eurer Steinbock-Sonne nun langsam zu Ende geht. Eure Identität dürfte sich auf eindrucksvolle Weise gewandelt haben. Diejenigen von euch, die am 18. und 19. Januar Geburtstag haben, sind wahrscheinlich dabei, ihre Transformationsphase bis 2024 auch abzuschließen. Ihr übrigen Steinböcke habt es geschafft und habt euch wahrscheinlich freiwillig oder auch durch äußere Umstände genötigt, neu erfunden und seid an einem völlig anderen Punkt im Leben als zu Beginn des Transits im Jahre 2008. Pluto wird ab November 2024, wenn er endgültig im Wassermann angekommen ist, keinen Hauptaspekt mehr zur Steinbocksonne bilden. Seine Reise führt ihn für die kommenden 20 Jahre durch euer kosmisches zweites Haus des persönlichen Besitzes und auch des Selbstwertgefühls. Die meisten Steinbock-Geborenen sind recht materiell orientiert, denn sie wissen, dass Besitz und Geld die Grundlage für viele Freiheiten im Leben sind. Doch die Luftepoche wird daran einiges ändern und damit verbunden ist auch eine Neuausrichtung eurer Wertvorstellungen. Das betrifft jetzt das Steinbock-Kollektiv und auch viele Steinbock-Ascendenten. Ansonsten müsst ihr natürlich auch nochmal schauen, wo Pluto jetzt in eurem individuellen Horoskop unterwegs ist. Als Kollektiv hat das Zeichen Steinbock in der Gesellschaft die kosmische Aufgabe der Verantwortung und Organisation. So kann dieser Pluto-Transit euch auffordern, mitzuhelfen, die neuen Werte der Luftepoche zu etablieren und zu organisieren. Dazu müsst ihr euch gegebenenfalls auch selbst auf ganz neue Vorstellungen von Besitztum und persönlicher Freiheit einlassen. Gut möglich, dass ihr euch von dem Glaubenssatz befreien dürft. Allein Reichtum und persönlicher Besitz würden Sicherheit und Unabhängigkeit garantieren. Denn die Zeiten sind langfristig volatil und man kann vieles nicht mehr so planen wie noch in der Erdepoche, die ja für euch wie geschaffen war. Die neuen Ideen der Luftepoche, etwa, dass man flexibel miteinander teilt, anstatt Dinge selbst besitzen zu wollen, werden immer wichtiger und verlangen euch vermutlich einiges an Ungewöhnung ab. Eine Möglichkeit ist natürlich, noch mehr Geld und Besitz anzusammeln, um die eigene Sicherheit und Unabhängigkeit zu verteidigen. Doch das wird vermutlich sehr anstrengend, es sei denn, ihr spielt in der Liga der Reichen mit. Und selbst dann könnte das bedeuten, dass ihr nicht mehr im Fluss der Zukunft seid, weil ihr euch im Grunde dagegen abgrenzt. Vielleicht ist es deshalb auch eine Option, euren Besitz zu verschlanken und materiellen Ballast abzuwerfen, um euch durch weniger Eigentum und Anhaftung freier und unabhängiger zu fühlen. Denkt daran, die neue Währung der Luftepoche ist Wissen und davon habt ihr bestimmt eine Menge zu bieten. Und eure Fähigkeit, Strukturen zu schaffen, erweist sich wahrscheinlich als äußerst wertvoll, um die neuen Modelle des Miteinanderteilens zu organisieren und mitzugestalten. Vielleicht geht es auch darum, mutig in revolutionäre Zukunftsprodukte zu investieren oder Klimaaktivisten finanziell zu unterstützen. Auf der anderen Seite steht Pluto auch für Schulden und das Geld der anderen. Ihr müsst also sehr bewusst mit Krediten und Finanzpartnerschaften umgehen. Schulden können unter Plutos Einfluss Angststörungen auslösen. Da müsst ihr gut abwägen, wie viel ihr davon schultern wollt und könnt und auf wen ihr euch finanziell einlasst. Wenn ihr bereits Schulden habt, dann geht es wohl darum, euch durch ein gutes Entschuldungsprogramm davon zu befreien. Psychologisch kann es nun anstehen, euer Selbstwertgefühl zu stärken und zu transformieren. Sofern ihr tief verwurzelte Glaubenssätze aus eurer Jugend mit euch herumtragt, die euer Selbstwertgefühl mindern, werden sie durch Pluto im Wassermann in euer Bewusstsein aufsteigen. Ihr werdet erkennen, welche toxischen Wertvorstellungen euch beeinflussen und das ist der erste Schritt dazu, euch nachhaltig davon zu befreien.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 Ich freue mich, wenn ich euch durch dieses Video ein bisschen mehr mit diesem neuen, super wichtigen Transit Plutos durch den Wassermann vertraut machen konnte. Unter dem Einfluss von Pluto werdet ihr herausfinden, wer ihr wirklich seid und wo ihr steht und was euch im Leben wirklich wichtig ist. Ich wünsche euch viel Kraft und Mut, den neuen Herausforderungen zu begegnen. Gebt einfach immer euer Bestes, was ihr im Moment geben könnt, dann braucht ihr nachher nichts zu bereuen. Wenn ihr kein wichtiges Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Empfehlen möchte ich euch noch das Video zu Saturn in den Fischen und das aktuelle Video des Monats. Alles Gute mit den Sternen!